Herzlich Willkommen zum Maker Education MOOC, schön, dass Sie mitmachen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der MOOC richtet sich an alle, die mehr über die Merkmale der Maker Education und die Umsetzung von Making-Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen im schulischen und außerschulischen Bereich erfahren möchten. Und natürlich auch an alle, die sich selbst mit neuen Technologien kreativ auseinandersetzen und digitale als auch angreifbare Produkte herstellen wollen. Der MOOC umfasst insgesamt sechs Lektionen. Die Inhalte wurden gemeinsam von Sandra Schön, Sabrina Trieb, mir und Martin Ebner ausgewählt und so aufbereitet, dass sie möglichst schnell einen guten Überblick zu den Merkmalen, Aktivitäten und Werkzeugen der MECA Education bekommen. In jeder Lektion finden Sie Links, die Sie zu weiterführenden Informationsmaterial und Arbeitsunterlagen bringen und einen kurzen Self-Assessment-Test, der helfen soll, das Gelernte zu reflektieren. Wir möchten Ihnen nun kurz die Themen und den Aufbau des MOOCs vorstellen. Einführend zeigen wir Ihnen die Einflüsse, Hintergründe, Merkmale, Aufgabenstellungen, Methoden und Herausforderungen der Maker Education. Es gibt auch eine kurze Making-Aktivität, bei der konkret etwas gemacht werden soll. Mit dem Maker Education Canvas und einem Leitfaden für Making-Aktivitäten im Schulunterricht möchten wir Ihnen auch eine Planungshilfe für Ihr eigenes Vorhaben dann mitgeben. Neben konkreten Beispielen für Making-Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen gehen wir in den Lektionen 2 bis 5 auf einige bekannte Maker-Tools, sowie die dazugehörigen Lernfelder ein. Wir beschäftigen uns mit dem textilen Gestalten mit traditionellen und neuen Technologien, der Digital Fabrication mit dem 3D-Drucker, vinyl -Cutter und laser -Cutter und dem sogenannten Physical Computing, also dem Zusammenspiel von Computern, Sensoren und Gegenständen in der realen Welt. Abschließend nehmen wir Sie mit zu den Maker Days for Kids, ein Pop-up-Makerspace für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren. Das didaktisch-pädagogische Konzept wurde nicht nur an der Theo Graz im Rahmen des Sommerkursprogramms umgesetzt, sondern wurde auch schon mehrfach in Deutschland realisiert. 2016 wurde das Konzept mit dem deutschlandweiten Dieter-Bake-Preis ausgezeichnet für medienpädagogische Innovationen. Sie erhalten also so einen Einblick in den Makerspace sowie in die gesamte Organisation und Ausrichtung. Um sich mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern über die Inhalte des MOOCs auszutauschen, Fragen an die Kursleitung zu stellen oder einfach ihre Maker-Erfahrung zu teilen, können Sie gerne das Forum in diesem imoocs kurs nutzen. Ja, wir freuen uns auf einen regen Austausch mit Ihnen und wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß bei der Absolvierung der Lektionen. Dream, Dream it, it love it, it and make it! it.